Leute sammeln Alarmierung! So, ich brief nur dich. Also, wir haben von Element Juliet bei Nade Stinio einen Notruf gekriegt. Die kriegen äh, unerwartet viel Widerstand rein von den umliegenden, umliegenden Hügeln. Sie sind auf der 111 erreichbar. Kommando unten führt ein Sergeant Taylor. Auf der 111 erreichst du ihn. Und die hören auf Juliet. Alles klar. Bis man näher ist. Sie kriegen ähm, bisher noch kein großes ähm, ähm, HMG-Feuer rein oder kein 762 rein, aber kleineres kommt ordentlich von den Hügeln runter. Alles klar. Und in der Ortschaft hatten sie auch schon Verluste. Zwei Beschädigte haben wir es. Sind vor Ort. Das sie schauen klar. jetzt, dass sie sich irgendwo in Gebäuden verbunkern. Elemente aufsetzen auf die Helikopter ab, äh, abmarschbereitschaft herstellen. Ein Check. Sehr ich ja, Ich bleibe jetzt einfach mit den Basen erstmal ja, nicht unterwegs. Ich möchte alles auf Fusionen, Rettel hier ähm, Teamlead. Abgefahren. Wir haben einen Kartenmarker. Der der möglichst Feuer von den Hier ist Okay. okay, ich habe viel geballert. jetzt muss ich mal reinhalten, wie es zum Leuten geht. Eingemecke. Overload 2 hier Overlord 1. Overvolot 2 hört. Ihr bitte Sicherung aufbauen, Richtung Süden. Auf den Hügel gucken, noch nicht vorrücken. Verstanden? Dich hatte noch keiner angefunkt, oder? Nee, bei mir ist noch gar nichts angekommen. Oberloch 2, hier Oberloch 1. Oberloch 2 hört. Oberloch 2, auf vorrücken nach Süden. Verstanden. Overlord 3, euer äh, erster Auftrag mit verbündeten Kräften: äh, Verbindung aufbauen und Verletzte und ähnliches versorgen bzw. Sicherung herstellen. Okay, check, check, check. Angels Flight hier, Overlord. Angel hört. Be weiß. Ihr könnt in der EO orbiten und auf erkannten äh, äh, Feind schießen. Angel Flight, hier Overlord. Der Angel, wenn habt ihr Sicht auf Großmann Rauch, süd- bzw. östlich der, der Stadt. Positiv. D-Umgebung mit Minigampf behaken, wir haben dort Feind im Wald. Positiv ist ein Flug. Wir gehen oh, wow, alle zurück in die Stadt, es wird mir hier viel zu heiß. Verstanden, wir haben auch Kontakt, Richtung Süden, der ganze Berg ist voll mit Feinden. Hast du noch was gespawnt? Zufall. Check, wir halten. Nee, eigentlich nicht mehr. Wow, dann sind das alles hier reingelaufen. Ich weiß es können, ich bin gerade in der KI versucht jemanden zu erreichen global für Juliet kannte mich an. Ah, okay, die Zivilisten wurden erschossen. Die Bewaffneten oder was? Ja. Okay. Die Zivilisten lösche ich, die sieht eh keiner mehr. Hört, äh, ich hätte Info für euch, wenn ihr einen Treffpunkt für mich habt. Gerade ein bisschen heiß, sorry. Ich mich noch mal. Ja, äh, so verstanden. Ich bin momentan Position 3. Angels für OPL. Hier OPL. Sollen mit dem Berg weiter beschießen? Sehr gerne. Ich schaue, dass ich euch noch mal mehr Infos gebe, wo die Feinde gerade stehen. Positiv sind auf bei, kreisen um die Stadt rum. Overlord 1, ja, Augen bitte Richtung Osten. Overlord 2, versucht da oben ein bisschen aufzuräumen. Overlord 3, ich schaut weg, Richtung Westen. Ja, Overlord wieder auf der 100. Overlord 2, zieht sich jetzt zur Stadt zurück. Okay, scheiße, mein Offizier wurde gerade erschossen. <lacht> ja, dann steige den nächsten ein, der next in line ist. Weil wir kriegen ja ziemlich viel Feld aufs Von Juliet sind auch schon wieder drei gefallen. Wir können nicht halten hier. Ja. Wir müssen halten hier. Ich versuche die Leute irgendwie zu konsolidieren. Overlord 2, wie ist euer Status? Wir haben zwei Verwundete. Versuchen so, so schnell wie möglich in die Stadt zu gehen. Wir hauen hier ab. Verstanden. Angel Flight, hier Overlord 1. Angel 1 hört Beatrice, Angel 2 absplitten, zurück zur Basis, Reinforcements aufnehmen Angel 1 bitte in der AO verbleiben und weiter Minigun Unterstützung geben, wir haben Feinde die schon in der Ortschaft drinnen sind Korrigiere, äh, ich würde Angel 1 zurück zur Base äh, fliegen lassen, weil Angel getroffen wurde Oder so How long is he the my position? Will he Holy fuck, die wurden ja total zerstört. Nee, gar ein paar Verluste, aber in, in Summe glaube hey, ich, ich, mein. Der Feind meinst du? Ich meine jetzt die äh, L8, weil da war ja eigentlich OPL, ein ganzes Angel-1. Die OPL. Angel 2 wurde auch hart getroffen. Angel 2 bleibt noch auf Standby über die Stadt. Angel 1 geht zurück zu Space repariert Wer stand? Uh, OPL von Angel Flight 2. Oh Lord 1 und 2, sorry OPL wir müssen zurückfallen Richtung Nordosten, wir haben keine Chance, wir kriegen von 2 Seaside uh, Angel 2 ich würde mal ganz kurz die äh, Burgruine untersuchen. Uh, negativ, ich brauche euch in der Stadt, wir kriegen Hauptkontakt aus Südosten, ihr kriegt gleich ein äh, Rauchsignal. muss eigentlich noch eine ganze Ecke so weitergehen, Aber die sollen nochmal mal eine Verstärkung einfliegen. Ich gehe nochmal zur Basis zurück. Okay, 2, oh, Alex, äh, der wird gleich ein weiterer Heli bemannt an der Basis. Check Overlord 3 ihr habt im Norden eine Ridgeline. Ich hätte da, dass du dein Team nimmst, da mal raufschaust und nach Norden guckst, weil ich da Beschuss höre. Check, gibst du mir Marker? Marker kommt. So, ich bin wieder bei dir. Hi, hi. Also ein ganzer Heli-Nachschub sollte eigentlich eingeflogen kommen. Ähm, um, ja, auf, ma aus. auf Karte markiert. Check, check. Ich schau gleich noch nach, wie da oben steht. Angel 2 hier, Angel 1, sollte mich. Oh, fuck. Mal schauen, ob sie den sehen. Richtung Südwesten ab. Ich brauche einmal von jedem eine Klarmeldung, wer... Äh, nicht 2 ist von Angel 1. Ja, ich glaube, Paula hat ein bisschen zu viel Funk auf dem Ohr, weil er ein Fire Team hat und ein Unterteams und dann auch noch die Helis. Ja. Deswegen fliegt der Nachschub gerade nicht ein, weil die können ihn nicht erreichen, obwohl ich sie höre. Activated. OPZ von Angel 1. Angel 1 von OPZ Angel 1 hört Ich sehe sie stehen still, frage warum Sie warten Anweisung, OPL hat gemeint wir sollen warten So verstanden Angel Flight, OPL hier, Angel 1. Wir haben 6 äh, Mann Verstärkung. Wir sind gerade nordöstlich von tscherno Wo sollen wir landen? Angel Flight. Wir haben ja noch leichte äh, Feindkontakte. Ich schaue, dass ich euch möglichst eine Landezone geben kann. Gebt mir selbst drei bis drei Minuten. Positiv. Wir kreisen so mal die Stadt. Verstanden. Overlord 3, Overlord 1. Stup die ja. also, rap für euch. Ja, Snupp, ist äh, wir haben einige Verletzte, wir können aber ein paar Gegner ausschalten bei der Ridge-Line. Wir äh, rücken langsam vor. Ja, ich habe so verstanden. Ich möchte euch nicht weiter nach Norden verholen, haben, nur erstmal, dass ihr die Kontakte da bekämpft äh, habt, was ihr wohl gemacht habt. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen nachschauen, aber ja. dann äh, ja, Snupp, Wenn du die Mannesstärke hast, dann gerne. Die Mannesstärke.